Weiter geht es mit den Grundlagen zu SPSS. Wir wollen den Datensatz, den wir im letzten Video geöffnet haben, jetzt nutzen, um eine erste kleine Datenanalyse durchzuführen. Dazu verwenden wir diese Variable hCut, also die Variable, die diese Altersgruppen hier enthält. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Wir klicken hier auf Datei, Neu, Syntax. Öffnet sich hier eine leere Syntaxdatei, in die ich jetzt die Befehle reinschreiben kann, die ich ausführen möchte. Dafür beginne ich zunächst mit einem Kommentar. Die beginnt man in SPSS mit einem Sternchen und schreibe erstmal rein, wofür diese Syntax hier dient. Schreibe ich einfach mal in SPSS-Einführung. Ein Kommentar beendet man in SPSS mit einem Punkt. Dann kann ich einen weiteren Kommentar hinschreiben, was, mir, was ich hier jetzt als erstes machen möchte. Erste kleine Beispieldatenanalyse. Ich möchte eine Häufigkeitstabelle erstellen für die Variable So, Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die ich gerne mal beide zeigen möchte. Die erste Möglichkeit ist, den Befehl selber hier in die Syntax reinzuschreiben. Und die zweite Möglichkeit dann hilfreich ist, wenn man den Befehl noch nicht kennt, ist es, das Menü zu nutzen und dann den Befehl aus dem Menü in die Syntax einzufügen. Okay, fangen wir mal mit der ersten Möglichkeit an. Dafür muss ich den Befehl schon kennen. Zunächst mal beende ich hier noch die Kommentare jeweils mit einem Punkt. Und wenn ich diesen Befehl schon kenne, dann weiß ich, dass der, dass der Befehl dafür Frequencies heißt. Und wenn ich hier die ersten zwei, drei Buchstaben davon eingebe, dann sehen Sie, dass hier gleich schon ein so ein praktisches Dropdown-Menü erscheint, wo ich den Befehl auswählen kann. Ich kann also hier draufklicken und dann wird sofort der komplette Befehl hier angezeigt. Der Befehl ist jetzt hier noch in Rot zunächst. Damit möchte SPSS jetzt signalisieren, dass der Befehl noch nicht vollständig ist. So, und Das liegt natürlich daran, dass wir noch nicht den Variablen-Namen eingegeben haben. Also kommt hier ein Leerzeichen hin und dann der Variablen-Name hCut. Und das Ganze wird mit einem Punkt beendet. Sobald ich den Punkt klicke, wird das Ganze blau, woran man erkennt, dass der Befehl so jetzt erstmal vollständig ist. Wenn ich diesen Befehl jetzt ausführen möchte, dann muss ich noch einen weiteren Schritt gehen. Und zwar möchte ich, muss ich den Befehl zunächst mal markieren und dann kann ich ihn ausführen, indem ich zum Beispiel diesen Play-Button hier oben drücke, wo dann Auswahl ausführen erscheint. Oder alternativ kann man auch Steuerung und R drücken, wenn man lieber mit der Tastatur arbeiten möchte. Gut, ich führe das aus. Dann öffnet sich jetzt ein drittes Fenster. Wenn man also hier unten nochmal auf das SPSS-Symbol klickt, sieht man, dass wir jetzt drei Fenster offen haben. Einmal den Datensatz, zweitens die Syntaxfenster und drittens das Ausgabefenster. Und in der Ausgabe können wir uns jetzt mal anschauen, was da angezeigt wird. Zunächst mal wird nochmal der Befehl angegeben. Dann haben wir hier ein kleines Übersichtsfenster, in dem steht, dass insgesamt 582 gültige Werte vorliegen. Und das hier ist die eigentliche Häufigkeitstabelle, die uns interessiert, wo wir dann sehen können, wie viele Befragte in den einzelnen Altersgruppen vorkommen. Gut, das ist im Prinzip schon das Wichtigste, wenn Sie die Analyse dann ähm, über das Menü einmal ausführen möchten, weil Sie den ähm, Befehl noch nicht kennen, dann gehen Sie folgendermaßen vor. Zunächst mal klickt man hier oben auf Analysieren, Deskriptive Statistiken, Häufigkeiten. So, dann bekommen Sie hier ein Menü, ein Dialogfenster, das zunächst mal so aussieht, dass Sie hier auf der linken Seite alle Variablen aufgelistet haben, die im Datensatz drin sind. Auf der rechten Seite steht jetzt erstmal noch nichts, wenn Sie vorher noch nicht damit gearbeitet haben. Und dann können Sie es mit einem Pfeil darüber klicken und dann wird diese Variable aktiviert. Das heißt, wir können jetzt eine Tabelle anfordern für die Variable AgeCut. Zusätzlich kann man hier Statistiken, Diagramme etc. anfordern und dazu dann in einem weiteren Video mehr. Am Ende können Sie auf OK klicken, dann wird die Analyse ausgeführt. Allerdings wird dann der Befehl nicht in die Syntax hineingeschrieben. Und wir möchten gerne alle Befehle, die wir erzeugen, in der Syntax drin haben, um sie jederzeit wieder replizieren zu können. Dafür klicke ich also auf Einfügen und dann erscheint der Befehl hier in meiner Syntaxdatei und ich kann ihn dann von dort aus ausführen. Und wir sehen jetzt hier, dass der Befehl im Prinzip derselbe ist wie hier oben mit einem kleinen Unterschied beziehungsweise zwei kleinen Unterschieden. Das eine ist, dass wir eine Langform haben. Statt Frequencies und der Variablen-Name steht hier Frequencies, Variables ist gleich Variablen-Name. Das ist aber kein Unterschied, das sind einfach nur zwei Möglichkeiten, die es dort in SPSS gibt. Dann haben wir einen sogenannten Unterbefehl, Order gleich Analyzes. Damit wird die Reihenfolge festgelegt, wenn man mehrere Variablen in seinem Befehl drin hat. Da wir hier nur eine Variable verwenden, brauchen wir diesen Unterbefehl nicht. Sie können ihn also löschen, müssen dann aber daran denken am Ende wieder einen Punkt hier hinzusetzen. So, dann können Sie das ausführen und dann wieder mit dem Play-Button. Und dann sieht man hier in der Ausgabe, dass nochmal exakt dieselbe Häufigkeitstabelle erzeugt wird, wie gerade eben. Am Ende der Analyse ist es ganz wichtig, dass Sie daran denken, Ihre Syntax-Datei abzuspeichern. Dafür gehen Sie in die Syntax rein, klicken dann Datei, speichern unter, wählen dann einen Speicherort und dann sehen Sie hier, dass die Dateiendung von der Syntax immer .sps ist. Sie haben also dann am Ende zwei Dateien. Das eine ist der Datensatz, den Sie ja schon am, Ende, äh, am, am Beginn der Analyse geöffnet haben. Das zweite ist die Syntax, in die Sie alle Ihre Befehle abspeichern. Und wenn Sie möchten, können Sie auch die Ausgabe speichern. Dafür würde man dann hier in der Ausgabe auf Datei, Speichern untergehen. Das Speichern der Ausgabe ist allerdings im Normalfall nicht nötig, da wir durch die Syntax in der wir ja alle Befehle drinstehen haben, alles was in der Ausgabe ist, jederzeit replizieren können. Soweit zu den Grundlagen von SPSS.